Große Online-Shops sind schon eine praktische Sache. Man kann dort sehr schnell alle möglichen Produkte finden und bestellen. Schwierig ist dabei häufig, die Qualität der Produkte einschätzen zu können. Kundenbewertungen sind nicht immer hilfreich und eine fachliche Beratung gibt es nicht. Das ist im Fachhandel in der Regel ganz anders. Dort ist man viel mehr auf die Qualität der Produkte angewiesen, um sie auf dem Markt zu behaupten. Das Angebot muss gut selektiert sein. Außerdem ist es im Fachhandel normalerweise möglich, qualifizierte Informationen zu den Produkten durch kundiges Fachpersonal zu bekommen. Ähnlich ist es beim Recherchieren nach wissenschaftlichen Informationen. Ihr könnt natürlich eine Recherche in einer großen allgemeinen Suchmaschine durchführen. Man kann sich aber nicht darauf verlassen, dass die gefundenen Quellen auch den wissenschaftlichen Qualitätsstandards genügen. Solche Suchmaschinen liefern auch zweifelhafte Quellen, weil sie nicht nach wissenschaftlichen Kriterien geprüft und ausselektiert wurden. Dazu kommt, dass viele wissenschaftliche Quellen im Internet nicht frei zugänglich sind und deswegen von Suchmaschinen gar nicht gefunden werden können. Anders sieht es aus, wenn man für die Suche nach wissenschaftlichen Informationen Fachdatenbanken und Fachportale benutzt. Bei solchen Recherchetools stammen die aufgenommenen Informationen, von Quellen, die durch wissenschaftlich ausgebildete Personen selektiert und geprüft wurden. Außerdem könnt ihr über diese Tools auf Quellen zugreifen, die im Netz über die allgemeinen Suchmaschinen nicht zugänglich sind, weil sie nicht kostenfrei sind. In fachlichen Recherchetools sind die Inhalte mit Schlag- und Stichwörtern aufbereitet und enthalten Informationen zur Qualität der Quellen, zum Beispiel Angaben zur Organisationszugehörigkeit des Autors oder der Autorin, sowie über die Begutachtung durch Fachkolleginnen und Kollegen. Erste Wahl bei der wissenschaftlichen Recherche sind Fachdatenbanken. Solche Datenbanken sind in der Regel sogenannte Bibliografien, also elektronische Verzeichnisse von Büchern und Artikeln aus selektierten Fachzeitschriften und sonstigen Fachpublikationen. Fachdatenbanken bieten Tools an, die eine komplexe, zielführende Recherche erlauben, die bei einer allgemeinen Suchmaschine so gar nicht möglich ist zum Beispiel die Nutzung eines Thesaurus, um passende Fachbegriffe zu finden. Es werden auch spezifische Filter, je nach Themenbereich, angeboten, wie etwa für Publikationstyp, Zeitperiode, Genre, Altersgruppe, Produktname oder gar Unternehmen. Damit lassen sich die Treffer gezielt themenspezifisch eingrenzen. Das alles sind Möglichkeiten, die allgemeine Suchmaschinen so nicht anbieten. Wie beim Kauf in Fachgeschäften ist die Suche in Fachdatenbanken und Katalogen vor allem am Anfang mühsamer als die Suche in allgemeinen Suchmaschinen. Wie beim Fachladen habt ihr damit aber auch eine bessere und fundiertere Kontrolle über die Qualität der Angebote und auch, ob diese für euren Zweck geeignet sind. Also, viel Spaß beim Shoppen!